Hey, ich bin's, Battle Mario Master. Und ich bin der Leroy P. Wir heißen euch willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Im letzten Part haben wir Schnuffel getroffen und äh, seine kleinen Hunde gesucht. Und verbracht. Ja. Oh, um. äh, boah. Wir sind im Los, Los land wir machen auch das nächste Level jetzt mal mit dem loslos -Los Yoshi Match. Was auch immer das ist, ne? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Das? das sieht auf jeden Fall. Oh. Äh. Das sieht relativ cool aus. immer noch Ich glaube ja, ich glaube, das ist ein riesiger Pop karton Karton. Ich habe das noch nie angesprochen, dass Papa eigentlich mein natürlicher Erdfeind ist. Warum? Weil der irgendwann mal. Der Weg ist, weiß was, rafe, was haben wir denn da? Home mit los los Yoshi, so richtig rein. Ja, wenn du äh, den Controller um nach oben oder unten zu schlagen halte B gedrückt und lass dann los um einen kräftigen Schlag durchzuführen. 3000, 8000, 7000. Ah, ich verstehe schon. Hu, hu. Hau, ich muss ab, muss ich auf jeden Fall so bearbeitet. Ja, <lacht> Aber Hier? Nur da! Nur da! da! ja! Mutter. Mutter. Mutter. Oh, Herr, <lacht> <du> Also, cool. <lacht> ja das gefällt mir oh. einfach randalieren ja geht doch nichts über ein bisschen Randale ich habe ich habe ich hab auch ein bisschen Staatsgewalt wow. ja. ja das war ist kiste rein nein, nein. <lacht> und dann kann man nicht mehr ich kann langsamer fahren, ich. ja wir ich können Okay. aber wenn man dagegen rennen, dann bekommen wir keinen Punkt dafür. Das ist gesehen. Das auch okay. Nein, nein, ein Geschenk. Ja, ja was, ja, was tolles war zum Spielen und zum lassen und Schokolade. Ja, ja, ja. Oh. ja, gelieb. ja gelieb. Nein. Yes. nein. ich glaube, mit dem Geschenk war die erste Blume drin. Ja. ja. Oder? Oder? Oh. <lacht> hat er war cool Oder? geblieben! <lacht> Hier geblieben. Was? Was, Was oh. war schon? Ja, wir müssen sowieso noch an machen. Wir haben, wir haben eh nicht alles bekommen. Nee. Aber das war witzig. Ja, ah, okay, wir haben eigentlich nur eine Blume verpasst und dann Rest ja. Ist Punkte. Ja. Wir wissen ja wohl ist, ne? Äh, ja. kommen wir, sollen wir machen? Oder? Ja, komm, wir machen das hat, das hat Spaß gemacht. So, jetzt will er was von uns. Nein. Ja. ja, oder, oder, und, aber nach. Da muss man alle Schnuffelchen suchen. Ich, ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll. Hm. Hm. Ja, wir waren 9.000 Punkte. Genau. Hm. Koordinationsarbeit geleistet werden. Ja nein da war die erste runde da war da erste da wo da wo da da da da einmal einfach Bitte. einfach bitte. bitte. Ich über ich Nein, ja nein, nein, ah. Oh. <lacht> da sind Rote ja. Oh. 9000 nicht ich mal 8000 nein nein. umdrehen man ist ja relativ kurz also machen wir es noch mal ja ja, wir noch? <lacht> <Wegen> <lacht> ja. Einem jetzt. ja es macht spaß muss zugeben und hey, wir müssen nur irgendwie die 9000 erreichen Wir müssen das jetzt ziemlich koordiniert machen. Ja. Vor allem müssen wir jetzt äh, aufpassen, dass... Da dann, dann, dann will ich das Geschenk kaputt machen. Ja, da ist bestimmt das letzte Ding drin. Ne? Ich glaube auch. Geht doch so nicht, ey. Ja, so geht das aber nicht, ey. Mit Fehler, weiterleben, ne? Nee. Wir wissen, alle Menschen sind perfekt. Ja, vor allen Dingen wir. Ja. Ja, Was habt ihr denn von uns erwartet? Schämt euch gefälligst. Neuen einrichtung einer zum Beispiel nach oben hauen und einer nur nach unten. Ja, da so unten. Hauen. Ja, Wenn ich beide da unten auch oder so. Ja, so. Äh. Na, wie oh, Was haben wir gerade mit dem Hause gemacht. So, Genau so. <lacht> genau so. Ah. Also jetzt kommt ich, der Geschenk, ne? ja. Aber Das hat schon Da, da. Da. Ja. das da es, es war jetzt so Nein. Einfach das Ufer, Kopfnuss. Oh, Achtung, ich, ich verstehe. Wir müssen mehrere Ziele gleichzeitig treffen, damit wir mehr Punkte bekommen. habe ich auch. Du hast mir auch nicht zu, anscheinend. Da habe ich, <lacht> hab ich auch gerade gesagt. <lacht> du hast mir auch nicht zu. Ja. Warum soll ich dir dann zuhören? Erkläre mir das. Okay. Denke, aber 9000, machen wir ja. Machen Scream. wir auf Stream, aber wir haben jetzt immerhin noch die letzte rote Münze bekommen und das macht Spaß. Ja, es ist einfach ein, ein, ein, eine, eine, eine Star Platinum The World Machine. Ja, das sag ich jetzt einfach mal so: Pappkartonkuppe. Hey. Uf, ich bin so kaputt, hätte ich doch nur zehn Grinseblumen. Also die wollen immer mehr ey warum wollen denn alle immer so viel nehmen anstatt, äh, anstatt so viel zu geben genau danke es geht mir schon viel besser ja mach ruft die scheiße papkartonkuppe herzlich willkommen würde gerne mal wissen, was äh, was der andere noch, noch von uns wollte, ey. Genau, so, das und das. Ja, ja. ja, ich will mal was. Ey, was geht ab? Du bist. Also, ich war da. Okay. Ja. Ich mache rote unter dir. waren sie noch gleich. Ach ja, los, los, Land. Los geht's. Kohle. Cool, ja, da wissen wir, ja, wer ist. Ja. Ich glaube, dann können wir eigentlich auch aufs machen machen. Also. Ja. Vor allem, wenn wir die schon mal irgendwo gesehen haben. also ja ist also ist jetzt nicht so als wenn wir irgendwas finden was wir jetzt nicht auf uns Klima schon mal gesehen haben also. <lacht> oder wir machen das irgendwann äh, einfach mal in einem separaten Part ja, ja. Hat, äh, oh ja weiter nächstes Level Minenwagenhöhle was sind unsere Yoshi's eigentlich ich weiß es nicht die sehen irgendwie nicht so aus wie ich weiß nicht die sehen irgendwie aus, als hätten sie irgendwie so Fell oder irgendwie so was hätten sie Fell ja. ja, ja, oder Wolle, keine Ahnung. Es ist, ist es nicht Wolle. Was ist das dann? Community, hilf uns bitte. Skin gibt's auch in Smash Bros. Ja, ich weiß. Oh ja. Foi, foi Hier nö, nö, Yoshi foi foi. Mal blauer Yoshi foi foi. Alter. Also, ah. ah. Einfach den Mund. Oh, mit dem Alter. Ich muss jetzt gar nicht, dass es möglich war. Nee, er explodiert dann. Wie <lacht> nicht explodiert. Ich verloren. Aber wenn du mich schluckst, dann verliere ich, was ich im Mund hatte. Das macht auch Sinn. Was denn? Der klang doch jetzt nicht so zweideutig, oder? Doch. Irgendwie ja, schon. Okay. Und einer, wenn, ich, wenn einer von unten hochgesprungen kommt, dann geht ja. das Ding weg. Ja. Oh Gott. Wenn ich... Ja, so, dann brauchen besser mit. Ja. Noch. Das irgendwas zerstören müssen. Wie hier zum Beispiel. Ich habe den Mund. Okay, da können wir uns auf die zugeflogen. Ich hab ja Was? Super. Oh. Wir haben wieder kein Schaden bekommen. Super. Wir haben Wir haben nichts. Naja. Wir haben noch die Macht. Ach ja, genau die Macht. Dann habe ich gar nicht mehr gedacht. Have the power. Ich soll abfeiern, weil ich das eigentlich so eingesammelt mehr so gut Ich geritten da. Oh. Alter. Und einer muss irgendwie einspringen. Was? Was? Hier geht's hoch. Okay, okay, hier geht's weiter. Ich glaube, dafür brauchen wir. Aber hier geht auch weiter, glaube ich. Ja, hier geht's weiter. Ich weiß auch genau, was wir brauchen brauchen. Brauchen wir brauchen hier eine Karre? Brauchen wir hier? Alter, was ist das denn? Was ist das? Was ist das da unten? Was? ist mal den hier ab. Okay. Ich habe es gewusst. Auch wenn das hier alles bleibt für mich ist, ich habe es gewusst. Sehr, sehr gut auszusehen sammeln. Ja. Na. No. raus. Oh Mann. Ah. Gleich auch noch einen anderen Weg gehen. Ich, ich reite auf dich während du schiebst. Das sieht alles so als aus. Hm, was wird passieren wenn wir die, die Kamera da unten... dass die Kamera fallen. herunter runter sie. Ja. Hier kommen wir hoch. Ich bin voll. Ich nicht. Da. explodiert bestimmt gleich. Nee, ich glaube nicht. Ich habe ihn im Mund. Wenn alle Bomben automatisch entschärft. Ja, es ist, wenn einer auf den anderen reisen und dann verlieren wir wesentlich die Eier. Ja. Zum Kaputt hauen, ja, das war zu gramm Protaunia. Ich habe auch eine Bombe im Mund. Ich habe was im Mund. hier gibt es acht Blumen Warum gibt es hier so viele Blumen ey unten ich ich war ich läuft ich, irgendwas oder? da unten was also hier oben ist nichts ich ja gehen wir mal gucken nein nein da unten ist nichts noch weiter nach rechts Na, warum ist die Kamera auf mich oh, danke mit doing it great. <laughs> <bad>. oh. Ah! Ich wurde fahren. Hast du den gesehen? Hast du den gesehen? Ist aber cool, ne? Ich werde gefühlt loslassen, dass man da hoch kann. Ja, meine Bombe. eine Bombe. Große Bombe. Ich glaube, mich huh. Thema weit. Man ja sonst nicht von uns. Und was? Ist nichts? Okay. Ah, ich weiß. Warten. Ah, ja. Oh, yeah. oben. Oh. Oh. Ach die Dinger. Ach die. Ne? Die gibt's ja auch noch. Was war gut. Jetzt würde ich sagen, sieht's gut. Äh! Was? Wie? Ich habe sie nach unten gedrückt. Okay. Okay, ich habe aber noch nicht alle Herzen verloren. Ich schieb mal. ich kann einfach da weg, mit meinem. Denn was mit meinem Wagen? Halt, halt, halt, halt. Wieso? Halt hier. Hintergrund. Noch einmal später. Ah, zwei noch. Ja, 2. kommen wir hin. muss da kommen noch sein? Nee, da geht's weiter. Ja. Alter, der Fisch. Z-Fisch. Z-Fisch. Z-Fisch. Okay. Ah. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh gut. Das machst du super. You're doing great. You're Keep doing. Up. Hey, shut up. Keep up the good work. Oh nee, halt, da geht es weiter. Ja. Oh. Oh, <lacht> Ja, wir haben alle roten. Blume. Ja, stimmt, uns fehlt eine Blume. Ja. Wir müssten beide 20 Herzen haben, ne? Ja, haben wir. Da ist mein Wagen. Da habe ich den geparkt. Da oben ist er bestimmt. Da ist er bestimmt was spannendes muss Außer jetzt hat sie. Nein. Ich habe ja, ehrlich gesagt jetzt überhaupt. Vielleicht gibt es ja Secret Exits. Secret Exits. So. Ja, wir können ja erstmal für eine Weile dem Weg hier folgen. Ja, Alter. Oh, Dann sieht, das sieht ja irgendwie voll schwierig aus. Also, ja, genau. Schießt sie mal ab. Das ist ein bisschen einfacher, glaube ich. Ich habe noch 20 äh, Herzen, also. Irgendwie voll aus wie ein Seekor textet. Also hier ist auf jeden Fall zum Ziel. Was? Uh, wie so, meine... uh. Okay. Warte. Ah, ich verstehe. Was dann Ah, okay. Hm. Dann muss man sich da drauf stellen Aber lass uns lieber den anderen Weg nehmen. Ich bin sehr, so, wie sieht das hier auch inoffiziell aus? Okay. Nein. Okay. Oh. Nee. Ich komme. Was ist das? zurück Ach, wo ist zurück zurück ist da wie Freiheit grenzenlos ist Ach, gut. haben wir da auch zum ziel kommen werden wir gleich sehen 20 Herzen am Ende. Ja. Wäre schon mal sehr gut. Jetzt haben wir noch jeder mit 20 Herzen geschafft, Eigentlich ja. Das war jetzt schlimmste was wir machen bei, Bei Woolly World. So ein Gefühl. Ja. Wolder haben auch unsere Tricks gehabt. Ja. Du gehst mal vor, ne? Das ist okay. Also ich dachte, da hat wir auch zum. Da kommt man so oder so war. Ja. Boah. Man hätte hier lang, man hätte hier sowieso lang gemusst. Machen wir halt hier so kompliziert? Ey. Ja. Am Ende ist man immer schlauer. Auf zur so Endlichkeit und noch viel weiter. Ja, also. Yay! ZIDL Ziel! Das war ein gutes Level. Ja, fand ich auch. Perfekt! Oh, wir sind so gut. Hohoho! Wir müssen aber Ja, schön! 26 Minuten, ja. Boah. Geht lange hier. Wenn ne? ja, man Stimmt. Wir werden das nächste eine Zugreise mit. Pfiff. Ja. Na gut, dann sehen wir uns im nächsten fall wieder. Sei das heißt joshis Bis dann. Ciao. Bye bye. bye.